Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscher und heute geht es um die Sailor Steps. Heute erkläre ich euch erst einmal die Schritte und gehe dann einmal ganz kurz darauf ein, woher der Sailor Step seinen Namen hat. Ganz einfach erklärt ist unser Sailor Step nichts anderes als ein Hinterkreuzen, ein Seitschritt und noch ein Seitschritt. Das Ganze geht natürlich auch zur anderen Seite. Ein Hinterkreuzen, Seitschritt und noch ein Schr Seitschritt. Wenn wir uns das Ganze ein bisschen genauer anschauen, wird es vielleicht etwas komplizierter. Wir kreuzen hinter, dabei bleibt die Ferse oben. Wir nehmen jetzt das Gewicht auf den hinteren Fuß, damit wir unseren vorderen Fuß zur Seite setzen können. Auch da bleibt die Ferse oben. Von hier aus nehme ich aber wieder das Gewicht auf meinen seitgesetzten Fuß setze den anderen auch zur Seite und gehe von dem Ballen auf einen flachen Fuß. Wenn wir es etwas flüssiger tanzen, ist es hinterkreuzen hoch, Seite hoch, Ballen flach, wieder zur Seite. Achtet darauf, eure Ferse muss nicht bis zum Anschlag hoch, wir sind nicht beim Ballett, wir tanzen, leider und dementsprechend reicht es, wenn die Ferse leicht angehoben ist. Auch mit dem zweiten Schritt brauche ich nicht so hochgehen und dann gehe ich auf den flachen Fuß wieder runter. Beim Timing sind wir, so wie in der letzten Woche, wie beim Chassis und beim Lockstep und beim Shuffle, bei einem Triple-Step. Das heißt, unsere, unsere zwei Schläge, 1 2 werden in der Hälfte nochmal geteilt und in der Mitte wird noch ein Schritt gesetzt. Wenn ich es jetzt tanze, ist es ein 1 und 2. Dadurch bekommen wir einen anderen Rhythmus. Und wenn ich es auf Grabenzählern tanzen würde, wäre es 1, 2. Drei wäre auf Dauer langweilig. Wir wollen ein bisschen Rhythmus, Rhythmus reinbringen und deswegen haben wir 1 und 2. Dadurch entstehen unterschiedlich lange Schläge. Wir haben also ein kurz kurz lang mache ich jetzt zwei hintereinander kann man das oder ein paar hintereinander kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen wir haben kurz kurz lang kurz kurz lang kurz kurz lang kurz kurz lang im unterricht und in privatstunden werde ich ganz oft gefragt wie groß werden denn die schritte gesetzt das ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen. Das hängt davon ab, in welcher Motion ich mich befinde, also in welchem Tanz. Tanze ich einen Vesco-Swing, tanze ich den Sailor Step anders, als wenn ich ihn in einer Polka oder in einem Isco-Swing tanzen würde. Auf die Punkte kommen wir nochmal zu sprechen. Aber es gibt die Möglichkeit, ihr setzt ihn dahinter, da gibt es keine großartige Varianz in der Schrittgröße. Man kann jetzt den ersten Schritt relativ klein zur Seite setzen und den zweiten etwas größer. Oder... Man setzt den dahinter, den ersten etwas größer und dafür den zweiten eher klein zur Seite. Beide Varianten sind möglich, sind etwas abhängig davon, in welcher Motion wir uns befinden. Woher kommt jetzt der Name? Ganz nette Geschichte. Wie so oft ist es so, dass äh, der Sailor Step nicht nur bei uns im Line Dance getanzt wird, sondern im Lateinbereich heißt er Drunken Sailor. Also betrunkener Seemann und wenn ich jetzt das ganze ein paar mal hintereinander tanze, sieht das tatsächlich so aus, als wenn ein betrunkener Seemann durch die Gegend eiert. Und deswegen der Name Drunken Sailor und abgeleitet von und bei uns Sailor Step. Ich hoffe ich konnte euch die Sailor Steps ein bisschen näher bringen. Habt ihr noch Fragen zu diesem oder anderen Themen, dann nutzt doch bitte die Kommentare. Ich freue mich auf eure Fragen und ich freue mich darauf, auch diese zu behandeln. Euch gefällt, was ich hier mache und ihr wollt immer sofort informiert sein, wenn die neuen Videos online kommen? Dann abonniert doch gerne meinen Channel. Nächste Woche schauen wir uns gemeinsam den Coaster-Step an. Für heute war es das allerdings. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.